gehe lieber durch die Wand als immer durch die Tür. Dieses Lied hat mich unheimlich stark begleitet, als ich noch ähm, angestellt war, drei Schichten gearbeitet habe und dieses Lied stammt von Rosenstolz. Fütter deine Angst. Vielleicht kennst du das und ich habe dir das mal hier unten in die Videobeschreibung mit reingelegt, das Lied, falls du das nicht kennst. Und manchmal ist es so, dass wir Einfach irgendwelche Lieder hören, aber nicht tiefer mal in den Text reingehen. Das kennst du vielleicht auch. Man singt einfach so mit und man nimmt es einfach so oberflächlich hin. Aber Rosenstolz hat natürlich wirklich einen Namen sich gemacht mit Liedern, die doch etwas tiefer gehen in einen hinein, um mal selber über sich selbst mal nachzudenken. Und dieses Lied Fütter deine Angst beschreibt ja in Wahrheit, dass wir immer zwei Seiten im Leben haben. Und deshalb möchte ich das heute mal so ein bisschen interpretieren, dieses Lied, weil ich das total schön finde. Ich habe mir mal den Text hier so ein bisschen aufgeschrieben. Und da heißt der, ist der eine Satz, ohne deine Wut bist du nur ein halber Mensch. Genauso ist es ist in uns gespeichert, auch mal wütend zu sein. Ja, wir können nicht immer nur einfach alles schön machen, sondern wir haben natürlich innerlich auch eine Wut. Und im Moment kommt sie gerade wieder so mehr raus in der Krise, wo Menschen im Prinzip irgendwie versuchen, ihre Wut zu verstecken und nicht darüber zu reden und einfach nur so weiterzumachen. Aber sie muss einfach auch raus und wenn ähm, du jemanden hast, einen guten Freund oder Freundin oder in der Familie, dann sprecht diese auch an, die, äh, wenn dir das wirklich auf, am Herzen liegt. Ja, das ist total wichtig. Manchmal haben wir in den letzten Jahren gesagt, schrei es in den Wald. Ähm, ist ja auch eine Lösung, aber ich finde, dass wir jetzt gerade zu dieser Zeit mehr zu uns wieder finden sollten und uns gemeinsam unsere ehrlichen ähm, Bedürfnisse oder äh, wütenden Situationen auch ruhig erzählen können. Der nächste war, ohne deinen Zorn verlierst du deinen Blick. Ja, also wenn wir ähm, diesen Zorn, der in uns drin steckt, ähm, einfach verdrängen, dann blicken wir dort nicht hin, blicken wir nicht dorthin, wo ähm, wo es, wo es notwendig im Moment ist, auch hinzuschauen. Ja? Also es ist auch wieder so, diese, diese zwei Seiten findest du da drin, weil es auch wichtig ist, mal zornig zu sein. Ohne deine Angst fehlt dir jeder Mut. Wir brauchen die Angst, um in die Liebe zu kommen um auch mutig zu werden oder zu sein. Das haben wir auf irgendeine Art und Weise in diesem Sicherheitsdenken, in dieser Sicherheitsblase völlig vergessen. Ja? Es ist ja auch gut so, wenn alles sicher und alles schön ist, aber das macht uns Menschen nicht aus. Wir können ruhig mal Angst haben, damit wir mutig werden und das müssen wir ja auch unseren Kindern zeigen. Ja? Und wie viele Paare also Frauen, gerade die jetzt auch einen Kinderwunsch haben, äh, haben überhaupt Angst vor der Geburt, ja, weil sie von draußen so viel gehört haben, was andere erlebt haben und so weiter. Und ähm, da unterstütze ich ja natürlich äh, sehr, sehr gerne diese Paare, die dadurch natürlich blockiert sind und kein, ähm, nicht mutig genug sind, ja? <lacht> zum Beispiel. Ja, der nächste Satz. Ohne die Gefahr geht es nur zurück. Wir leben jetzt gerade in solchen Zeiten, wo irgendwie wir das auch fühlen, dass eine Gefahr vor uns liegt. Irgendwas passiert jetzt hier gerade. Jeder bekommt das mit und ähm, wir wollen die natürlich nicht. Wir haben Angst davor. Wir haben sowas ja noch nie erlebt. Ne? Und ich kann ja nur erzählen, zum Beispiel von der, als wir die Wende damals hatten. Ich kam ja aus der DDR und als die Mauer fiel, übernahmen wir ja ein System. Ob das jetzt nun gut oder schlecht war, das ist jetzt dahingestellt. Darum geht es nicht. Aber wir wussten auf irgendeine Art und Weise längst schon aus der DDR, auf was wir uns da einlassen. Und wir wollten das so. Ja? Und demzufolge... Ähm, war das überhaupt gar nicht schlimm oder mussten wir uns umstellen, aber wir wussten, was kommt. Und jetzt ist es aber so, dass wir in eine Gefahr kommen, die wir noch nicht kennen, was da kommen wird. Und das macht auch äh, Angst und ähm, wir fühlen uns dabei auf irgendeine Art und Weise nicht wohl. Aber wenn das jetzt nicht so wäre, würden wir irgendwie... Ähm, irgendwie immer, es würde immer langweiliger werden, das Leben, es würde zurückgehen, es würde nicht nach vorne gehen. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass wir das unseren Kindern zeigen, nach vorne zu gehen. Und darum passieren jetzt diese Sachen im Moment. Und deshalb darfst du auch ähm, diese Gefahr annehmen, damit wir nach vorne schauen können in die Zukunft. <lacht> okay. Ja, und dann kommt natürlich dieses... Äh, dieser Refrain, geh lieber durch die Wand als immer durch die Tür. Ja, natürlich ist es leicht, immer durch die Tür zu gehen, äh, sich diesen Gefahren, äh, diesen Krisen überhaupt nicht stellen zu müssen, immer wegzuschauen. Ähm, aber es ist gut so, wie es jetzt im Moment ist und geh einfach auch selbst mal durch die Wand durch, wenn dich irgendwas blockiert. und äh, Guck einfach mal, was dann passiert. Durchbreche den Verstand. Genau, ist auch im Refrain Einsatz. Durchbreche den Verstand, dann findest du zu dir. Der Verstand, unser Ego, der plappert den ganzen Tag, der führt eine Selbstgespräche. Da, es ist Wahnsinn, ja. Da musst du mal auf dich selbst achten was da alles so äh, in dir spricht, da achten wir manchmal gar nicht mehr drauf. Und das genau sind da, dein, wenn deine Gedanken, die so sind in, der Selb-, in den Selbstgesprächen, äh, oder man nennt es auch Autokommunikation, äh, dann äh, ziehst du auch diese Menschen an, ja? diese Menschen genau die, die du, das was du sprichst, das ziehst du auch an Und Deshalb, dieses Ego, das plappert ja ständig am Tag und wenn du das mal durchbrichst, mal dir selber zuhörst, was du so alles quatscht auf Deutsch gesagt, dann ähm, kannst du manchmal dir wirklich an den Kopf fassen und das ist dann der Verstand und dann durchbrichst du ihn und dann findest du wirklich zu dir und deiner, deiner Wahrheit sozusagen. Füttere deine Angst. Denn sie wird niemals satt. <lacht> Wir können die Angst wirklich füttern ohne Ende. Mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken. Und ähm, das macht es einfach nicht besser. Das macht dich auch nicht mutig, wenn du die immer zu fütterst. Das, der, die Angst, die freut sich. Ja? Also auch da, achte ein bisschen drauf. Verschwende deine Wut. Dein Leben schreit danach. Genau jetzt ist auch so die Zeit, wo du, wenn du jemand bist, der, ähm, wo es hier innen drin richtig schön brodelt, wirklich wie schon vorhin gesagt, ähm, du bist sonst auch nur ein halber Mensch, geh einfach raus und drücke das aus, was deine Seele ausdrücken will. Das ist bei jedem unterschiedlich. Der eine macht das ein bisschen leiser, der andere macht das ein bisschen lauter. Kein Problem. Die einen gehen, gehen auf die Straße, die gehen spazieren, die tragen einen Transparenten, irgendeinen Spruch drauf oder irgendwas. Ähm, andere machen das so wie ich zum Beispiel. Ich drehe jetzt hier gerade dieses Video. Ich lasse das gerade raus. Ähm, jeder macht das auf seine Art. Balsam für die Seele ist die Ruhe vor dem Sturm. Das ist wirklich total wichtig, wenn du merkst, da kommt irgendwas auf dich zu, dass du in die Meditation gehst, einfach dich hinsetzt, zünde dir einfach eine Kerze an und gebe den, der Sache, die dort passieren wird, für dich, gibt ihn Raum, gib auch der Angst Raum, ja, lass, es, lass es einfach fließen in dir und gebe dir selber Frieden. Ja, Frieden, Dankbarkeit und du wirst merken, wie wundervoll du diesen Sturm überwinden wirst. Ich habe, ich probiere das immer wieder aus und das ist wunder, wunderbar und es ist überhaupt nicht schlimm, weil die Lösung steckt bereits im Problem drin. Erliege der Versuchung, denn sie gibt dir Kraft. Das ist das, was ich dir gerade gesagt habe. Wenn du es überwunden hast, dann äh, wirst du dich super gut fühlen. Ja? So was haben wir noch. Ohne deine Stimme wird es niemals laut. Gib wirklich deine Stimme dazu, das, was wirklich in dir steckt, was dein Herz sprechen will. Ja? Gib Lass es raus, weil es gibt so viele Menschen, die genauso denken und fühlen wie du. Und gib dieser Stimme wirklich Kraft und lass sie laut werden und sage das, was dir wirklich auf dem Herzen brennt. Das, der nächste Satz, ohne anderer küsse, wirst du niemals warm. Du brauchst natürlich die Menschen um dich herum, die dich lieb haben, ja? die dich umarmen, die für dich da sind. Und manchmal ist es nicht die Familie, sondern manchmal sind das wirklich richtig gute Freunde. Und davon hat man manchmal nur ein, zwei oder drei. Aber... Ähm, diese, diese, diese Wärme, die von diesen Menschen ausgeht, die brauchst du unbedingt in diesen Zeiten. Und die musst du dir unbedingt auch suchen. Ohne deinen Atem wird es nie geschehen. Ohne deinen Atem wird es nie geschehen. Es ist so wichtig, dass du hier bist und atmest und dieses, dieses, dieses, diesen, dieser Krise oder wie weiß ich diese, diese Transformation Raum gibst du gehörst mit dazu in diesen Prozess den wir gerade durchleben und ähm, das wird dich frei machen von Ängsten es macht dich frei von Krankheiten wenn du durch diese, über diese Brücke mit mit uns gemeinsam gehst, mit ganz, ganz vielen Menschen, die das Gleiche in sich tragen wie ich, eine Zukunft zu kreieren für unsere Kinder der neuen Zeit, die da kommen wollen und ja, und sei einfach mit dabei. Und vielleicht hast du noch andere Ideen, vielleicht hast du auch Kommentare zu diesem Video, dann würde ich mich total freuen. Und ich würde mich auch freuen über ein Abo oder ein Like, weil das immer wieder Reichweite gibt. Wenn es dir gefallen hat, natürlich, sonst natürlich nicht. Aber wenn es dir gefallen hat, weil es dann auch wichtig ist, dass es auch andere Menschen sehen. Wir wollen ja hier, wenn wir, besonders wenn wir hier in YouTube sind, wollen wir ja ganz, ganz viele Menschen erreichen, die praktisch jetzt auf ihrem Weg sind, in der Transformation, gesund zu sein, fit zu sein, neue Kinder ins Land zu bringen, die auch, ähm, etwas Neues kreieren, erschaffen wollen. Und dafür bin ich total dankbar. Davon gibt es schon ganz, ganz viele äh, junge Menschen, äh, die, die ich äh, täglich begegne sozusagen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich dir weiterhin äh, ein wunderbares Gelingen in deinem Leben und viel Freude. Tschüss!